Wir sind auf der Suche nach einem äußerst kommunikativen Organisationstalent für den Schwerpunkt Digitale Medien. Äußerst kommunikativ und organisiert aus dem Grund, weil wir bei Remix besonders serviceorientiert für unsere Franchise-Partner und Kunden in ganz Österreich arbeiten. Und der Schwerpunkt Digitale Medien ist aus dem Grund besonders spannend, weil er sehr vielschichtig, vielseitig ist. Wir beschäftigen uns mit der Corporate Website, mit unserem Internet, der App von Remax, verschiedensten Softwarelösungen für unsere Franchise-Partner und vor allem auch mit dem Thema Social Media. Die detaillierte Ausschreibung findest du unter remax.at jobs. Wir freuen uns riesig darauf, dich persönlich kennenzulernen. Am besten, du bewirbst dich gleich heute unter info.at remax.at und wir begrüßen dich bald bei uns im Team. Wir freuen riesig darauf, dich kennenzulernen. Noch <lacht> nicht so viel!